Datenschutz, nein, der interessiert mich nicht. Ich habe nichts zu verbergen. Dieses Argument hört man oft, wenn es um Datenschutz und Privatsphäre geht. Und erstmal klingt das auch nachvollziehbar, denn die allermeisten von uns führen nichts Illegales im Schilde. Weder auf unseren Computern noch in unseren Wohnungen. Aber trotzdem gewähren wir nicht immer und überall Einblicke in unser Privatleben. Wir wohnen ja nicht in Glashäusern. Und unsere privaten E-Mails und unsere Krankenakten lassen wir aus gutem Grund auch nicht jeden lesen, obwohl dort nichts Verbotenes steht. Gerade wenn es um sensible Informationen, beispielsweise zu unserer Gesundheit, unserer sexuellen Orientierung oder unseren politischen Einstellungen geht, schützen wir unsere Privatsphäre vor Übergriffen. Mit den vielen Geräten, Apps und Diensten wurde es aber fast unmöglich, sich wirksam zu schützen.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 Sie dürfen nur in eng begrenzten Fällen verarbeitet werden. Klar, dein Arzt darf natürlich noch deine Diagnose speichern, aber ein fachfremdes Unternehmen darf solch sensible Daten grundsätzlich nur verarbeiten, wenn du ausdrücklich eingewilligt hast. Dazu gehören deine genetischen, biometrischen und medizinischen Daten. Auch Informationen zu deiner sexuellen Orientierung gehören dazu. Ebenso gelten enge Grenzen für Daten zu deiner ethnischen Herkunft, deiner Weltanschauung und deiner politischen Überzeugung. Wenn du allerdings ganz bewusst Daten dieser Kategorien der Öffentlichkeit mitteilst, dürfen sie auch ohne deine ausdrückliche Einwilligung verarbeitet werden. Mit diesen Regeln ist eine Grundlage für besseren Datenschutz geschaffen worden. Trotzdem ist es ratsam, dass du dich mit deinem Recht auf Auskunft selber schlau machst, was Unternehmen über dich speichern. Denn falls eine Firma sensible Daten unrechtmäßig verarbeitet, droht ihr eine hohe Geldstrafe. Für mehr Filme und Infos besuche Deine Daten, Deine Rechte.de